Hallo, dies ist der zweite Film zum Thema Digibib, in dem Fall der stadtbibliothek griefende also stb gräfende Diesmal soll es um die Fachdatenbanken und Aufsätze gehen und ich suche wieder nach dem Thema Wald und kann den Suchbereich wählen. Das gehört hier in den Bereich Naturwissenschaften und Technik und wenn ich da auf das Auswahlmenü gehe, stelle ich fest, dass hier ganz vieles äh, hinter Schlössern verborgen ist. Spätestens dann sollte man sich hier über Anmelden registrieren und zwar geht das mit der Ausweisnummer der Bibliothek. Und das Passwort ist äh, für viele Bibliotheken und den Gräfen das auch, das Geburtsdatum, zweistellig und mit 1900 oder 2000 und mit Punkten. So, jetzt bin ich angemeldet und ich gebe nochmal mein Suchwort ein, diesmal ergänzt, um... Klimawandel, damit es ein bisschen spezifischer wird, wähle wieder den Suchbereich, Naturwissenschaften und Technik. Und man sieht, wenn ich jetzt hier draufklicken würde, dann würden gleich zehn Datenbanken durchsucht. Und auch das kann ich an, eingrenzen, weil mit Astronomie und Architektur hat das sicher nicht zu tun. Ich reduziere mich jetzt hier mal auf, auf wenige, ähm, nämlich auf die Umwelt und Vielleicht noch Geowissenschaften als Beispiel dazu und wenn ich jetzt habe ich also nur noch drei von zehn und klicke hier drauf und bekomme jetzt angezeigt, dass es bei Geowissenschaften sechs Treffer, bei Umwelt erstaunlicherweise nur vier Treffer sind und wenn mich da aber irgendwas interessiert, kann ich das wie immer anklicken und hier ist der Hinweis auf einen Zeitschriftenartikel, nämlich in der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung ist das zu finden. Im Jahrgang von 2018 und das ist der 48. Jahrgang dieses, äh, dieser Zeitschrift, Heft 2, Seite so und so. Hier bekommt man weitere Informationen. So, ich nehme noch ein weiteres Beispiel und nehme man hier die Springer Open Access. Das sind fast 5000 oder 4500 Treffer. Die äh, Springer Open Access ist ähm, eine Datenbank des Springer Verlages und im Springer Verlage sind, äh, zum Springer Verlag gehören ganz viele wissenschaftliche Zeitschriften und auch Bücher natürlich, aber eben auch ganz viele Zeitschriften und man, die sind hier alle aufgeführt. Man sieht hier direkt... Ähm, ziemlich international und die Sprache äh, häufig Englisch, auch wenn ich deutsche Suchworte benutzt habe. Ich rufe mal dieses, diesen Artikel auf, der, in der European, äh, im European Journal of Forest Research erschienen ist und gucke mir auch da die bibliografischen Daten an und habe hier direkt Glück, dass ich den vollen Text offensichtlich hier finde. Manchmal ist er kostenpflichtig, das kommt dann hier auf den Versuch an. Wenn ich den hier öffne, funktioniert das. Also ich konnte ihn runterladen und ich habe auch nicht nur den, die erste Seite, sondern offensichtlich den vollen Text direkt bekommen. Und das ist nicht immer der Fall. Wie man drankommt, geht es hier weiter und das erzähle ich dann gleich in dem Tutorial Fernleihe. So. Da sind wir wieder zurück und gleich geht es weiter mit den Volltexten.